Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Wir haben letztes Mal angefangen, sind bis hierher gekommen. Hallo junger Pokémon Trainer, tut mir leid, dass ich dich einfach aufhalte. Du warst doch gerade im Pokémon Labor, oder? Da hast du ja bestimmt auch einen Pokédex bekommen. Ich kann davon nicht anders als neuer Trainer anzusprechen und dir etwas unter die Arme zu greifen. Hier für dich ein Trunk, cool. Das ist ein Trunk, ein, wenn dein Pokémon Kraftpunkte oder kurz KP verloren hat. Tränke kannst du übrigens auch in Kämpfen einsetzen. Wissen ist Macht. Wer sich informiert, hat schon hat gewonnen. Sprich da immer so viele Leute an, wie du nur kannst und lies genau, was auf Schilden steht. Werde ich nicht mehr so machen. Tut mir leid. Wenn ihr das mehr haben wollt, dann holt euch das Spiel selbst. I guess. Ja, man kann hier in Häuser reingehen. Die gibt uns eine Info. So, und wir müssen jetzt endlich Pokémon. Pokebälle holen. Pokémon... Ja, Pokémon muss ich auch holen. Natürlich. Sani hat den Pokédex auf deinem Smart installiert, stimmt's? Dann geht's jetzt richtig los. Such dir ein paar richtig starke Pokémon für dein Team. Aber jetzt werden wir bestimmt immer öfter in Kämpfe geraten. Schließlich wimmelt es da ja draußen nur so von wilden Pokémon und die übereifrigen Trainern. Wenn dein Team erschöpft ist, dann such schnellstmöglich so ein Pokémon Center auf. Alle pokémon center sehen gleich aus. Du kannst sie also gar nicht verfehlen. Komm, werfen wir einen Blick hinein. Mir nach, Adi. Ah ja, was ich letzte Folge vergessen habe zu sagen. Wenn ein Pokémon stirbt, dann suche ich mir ein neues fürs Team aus. Aber das Team intern darf ich nicht durchgehend wechseln. Ich weiß nicht, ob das in der normalen Nasenock auch so ist. Aber ja. Ist das dein erster Besuch in einem Pokémon-Center, Adi? Nein, ich kenne die Chance. Na, dann muss ich dir nichts mehr erklären. Wenn ihr echte Pokémon-Trainer werden wollt, müsst ihr auf jeden Fall Tränke mitnehmen. Gute Idee, danke. Ah, ich gehe schon mal zur Route 2. Komm einfach nach, sobald du hier fertig bist. Cool. Also, dann können wir einerseits hier bei diesem Dude meinen Namen ändern. Von dem Pokémon. Der bewertet den. Dann kann ich vergessene Attacken wieder lernen. Aber da kann es nicht und Attacken vergessen, wenn ich einen Slot brauche, was eigentlich komplett useless ist. Aber egal, ich kann auch keine Pokebälle kaufen. Ah, ich habe schon 5. Mein Rüstungs- und Kronenpass habe ich auch fürs DLC. Aber sorry, wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich das Rotum ansprechen. Ach, das kann man momentan nur auf die Box zugreifen. Okay. Na gut. Ich habe natürlich 32 Boxen gemacht in meinem anderen Spielstand, aber das brauche ich hier gar nicht. Der Trick dabei ist, dass das Spiel nur checkt, ob, die erste, ob der erste Platz in der Box besetzt ist. Also müsst ihr nur. Das ist einfach, falls es euch interessiert, falls ihr das noch nicht wusstet. Wenn ihr mehr Boxen haben wollt, müsst ihr. Kann ich noch nicht zugreifen? Ja, toll. Ich bin, ich bin so verwöhnt gerade. Diese Slots in allen Boxen füllen, oder rote Pfeil jetzt blinkt in allen 8. Dann das Menü verlassen. Wieder reingehen und dann habt ihr 16 Boxen. Macht das bei den 16, dann kriegt ihr entweder 24 oder 32 direkt. So und wir müssen jetzt mal kurz runter in die Route. Und das erste Pokémon, das ich sehe, ist ein Raffel. Okay. Raffel kommt also mit auf Reisen, wenn ich es nicht töte. Ich schmeiß mal einen Pokéball. <lacht> Klammergriff wäre jetzt halt noch cool, weil es nur 15 Schaden macht. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Nice. Ja, Level 3 ist noch eine recht hohe Catchrate. Ich würde mich jetzt nicht als Vollprofi bezeichnen im Pokémon, aber ich kenne doch einige Sachen ziemlich gut. Ja, diesen Dex, den werde ich jetzt nicht machen. Ja, ich muss ihm einen Spitznamen geben. Ich nenne ihn Raffi. Damit habe ich einen Kumpel schon genervt, seit das, das Spiel draußen ist. An Tag 1, Schlaraffi ist dann die Weiterentwicklung. So, und jetzt müssen wir noch einen Random Encounter enforcen. Nochmal ein Raffel. Na toll. Okay, das heißt, ich habe zwei Raffel im Team. Und Route 1 ist fertig. Das heißt, ich habe kein Gin, äh, kein Sensekt. Ich habe keinen Volley. Und ich habe kein. Ah ja, dieses doofe Viech. Dass sich am Schluss zu Kramer entwickelt, auf jeden Fall. So, Raffi haben wir schon. Jetzt muss ich den anders nennen. Ja, wie nennen wir den jetzt? Thorsten. Das ist Thorsten. Ja, jetzt tauchen natürlich alle auf. Toll. Micro genau. Mikro heißt das. Ja, Route 1 war jetzt nicht ganz so geil. Aber normalerweise kriegt man hier auch schon nur ein Pokémon, also von daher... Ich mein, kriegen jetzt EP halt, das wird schon mal ganz gut sein. Bisschen schade halt, aber ja. Also, wir gehen in Route 2 weiter. Da wird uns Hop sicher gleich wieder empfangen. Noch vor Route 2. Sag mal, die für einen echten Trainer ist die Arena Challenge doch eigentlich ein Muss, oder? Die Arena Challenge? Du weißt nicht, was die Arena Challenge ist? Na, das ist dann dieser riesige Wettbewerb, der einmal im Jahr stattfindet. Der Gewinner hat gute Chancen, am Ende gegen den Champ antreten zu dürfen. Um sich für die Teilnahme zu qualifizieren, braucht man allerdings einen Empfehlungsbrief. Delion könnte mir jederzeit einen... ausstellen, aber leider stellt er sich quer. Deshalb will ich jetzt die Professorin um Rat fragen. Du wirst doch bestimmt auch an der Arena-Challenge teilnehmen, oder? Dann könnten wir uns gegenseitig anspornen. Wir echte Rivalen. Die Professoren wohnt am Ende von Route 2. Vergiss nicht, unterwegs ordentlich zu trainieren. Alright. Ich würde sagen, ich opfere einen Raffi oder Thorsten, aber ich würde die gerne halt trotzdem behalten. Weil begrenzt. Okay, das. Mikro war das. Ah, halt die Fresse. Sag mal, weißt du überhaupt schon, wie man Pokémon fängt? Falls nicht, erkläre ich dir. Falls nicht, erkläre ich's dir. Wenn ein Pokédex füllen will, sollte ich schließlich auch wissen, wie man Pokémon fängt. Delion? Oh, wie ich sehe, hast du bereits gut Pokémon gefangen. Es tut gute Arbeit, Adi. Die Pokeball hat dir bestimmt deine Mutter geschenkt. Hier habt ihr ein paar Pokebälle. Versprecht mir, dass ihr fleißig Pokémon fangt. Hier in der Gegend kommen einem die Pokémon ja praktisch in die Arme gelaufen. Es ist fast so, als suchten sie alle einen neuen Trainer. So, und ich bestehe jetzt auf mein Mikro. Hoffentlich ist es noch da. Wenn ihr ein Pokémon fangt, bekommt euer Team dafür übrigens auch EP. Stellt euch allen, Train allen Trainer, die ihr unterwegs trefft, um eure Teams zu trainieren. Als Champ bin ich schon sehr gespannt, welche Pokémon ihr auch aussuchen werdet. Warte es nur ab. Ich werde die nichts das allerbeste Team der Welt beisammen haben. Die Professorin wird vom Mund den, Sta den Mund vor Staunen gar nicht mehr zukriegen. So, wenn mein Mai kurz weg ist, kriege ich die Krise, ne? Sind die zwei ersten gerade wieder aufgepoppt, zum Glück immerhin. Das dritte rechts habe ich nicht gesehen, das war... Ah ja, Level 7, da kann ich mal einen Klaps drauf geben. Crit one shot. One-Shot. Ich würde so eine Krise kriegen jetzt. Ich kämpfe am Anfang einfach mal mit Quark. Ich probiere es mal, ich habe 23 Bälle. Das Risiko gehe ich jetzt nicht ein, dass ich den critte. Ich weiß, die crit ist nicht so extrem, aber sie bestellt. Nice. Ja, äh, ich bin ja dann gleich, wie ich in meiner Story benannt habe. Und zwar habe mich das Viech an Batman erinnert. Deswegen ist das einfach Batman. So, jetzt müssen wir noch einmal... ...Random Encountern. Achso, das wäre ein Zickzack. Das wäre auch cool gewesen eigentlich. Das war das Micro. Das darf ich nicht fangen. Ich dachte, Random Encounter kriege ich auch, wenn ich nicht... Äh, ...auf die Ausrufezeichen gehe. Machen wir mal einen Klammergriff, mal schauen, was passiert. Es gibt ein Item, das diese Attacken verstärkt. Es ist nämlich wunder, ob ich noch mehr angreifen kann. Oder ob jetzt in dieser Klammergriff-Engine gefangen ist. Ne, das sieht ganz stabil aus. Cool. Hat er nur Überheblichkeit? Ich muss jetzt mal kurz nachgucken danach. Ich weiß auch gar nicht, was Raffi und Thorsten können. Bericht. Also es ist eine Unlichtattacke, die mega scheiße ist. Der Angriff ist umso stärker, je weiter die Statuswerte des Anwenders erhöht sind. Also müsste ich den zuerst boosten. Genau, Bergbackentaschen war das. Sturzbach erhöht mir die, die KP, das ist okay. Hier kriege ich egal, bei welchen Bären noch mehr KP dazu. Und der sorgt dafür, dass der Gegner keine Bären essen kann. Quark macht aqua lauer. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich nur auf diese Ausrufezeichen reagieren kann. Weil ein Kamalm ist auch gerade aufgetaucht links, das war voll schade eigentlich. Raffi kann bis und Thorsten lernt auch bis. Sehr gut. Ich kriege einen Zensekt, alles klar. Heslon ist am Start. Das ist eigentlich voll der gute Name. Ich nenne den Heslon. Das ist ein richtiger Heslon, nämlich. Oh. Oh oh. Ich glaube, der ist recht scheiße, bis er sich entwickelt. Ich habe Maritalin gespielt, aber ich mochte das nicht, bis es Maritel war. Nice. Ja, für die ersten Routen geht es noch voll klar. Ah, ich muss es hier um. Ich mache das im ersten Pokémon-Center danach. So, und jetzt muss ich alles verhauen, was mich noch angreift, logischerweise. Ja. Ich frage mich, was die mir damit sagen wollen. Okay, Ich muss auf Quark aufpassen. Wenn sich die Blicke von zwei Pokémon-Trainern treffen, gehört es sich einfach zu kämpfen. Knirps Timmy. Mit einem Schlaraffen. Boah, der ist voll süß, der Pulli. Ich will den auch. Sollte ich einen random Shiny-Encounter haben, setze ich die Regel außer Kraft und fange das für mich selbst. Weil random Shiny Encounters sind cool. Jetzt also habe ich meinen Zorak bekommen für die Story. Äh, für meinen PvP-Team, nicht Story. Ich habe für die Echsen Zorak gezüchtet und dann ist mein Shiny rausgekommen aus dem AI von 3 von 5 Werten. Das habe ich dann behalten. Tanzjokke. Okay. Ich kann einfach nicht wechseln, wenn mir ein starker Trainer über den Weg läuft. Ja, ich habe Cash bekommen. Yo, yo. Ich weiß, ich sollte mehr trainieren, weil es wird nicht einfacher. Ach komm. Ja, mein Decks werde ich nicht füllen, leider. Oder nicht einfach so. Vielleicht kann ich später runtertauschen, was ich brauche. Ich werde hier eigentlich alles machen, was geht mit diesem Team. Äh, immer mit denselben Regeln, also auch die ganzen Dicta sammeln auf der Insel, der Rüstungsinsel. Ich werde die Fußspuren suchen, ich werde alle Legendaries machen. Eigentlich alles, was geht in diesen Stories, Und das alles immer unter dieser Regelung. Und wenn ich dabei verliere, dann gibt es ein Hard Reset. Wer niedlich ist, ist stark. Und wer stark ist, ist auch niedlich. Das ist mein Motto. Das heißt, für euch irgendwann, wenn ich verrecken würde, würde ich das Ganze im Schnelldurchlauf nochmal machen. Vielleicht dann mehr geschnitten bis zu dieser Szene, aber mal schauen. Eigentlich nicht. Weil, eigentlich würde ich es gerne Uncut machen, aus dem Prinzip raus, dass man nicht sagen kann, ich habe irgendwo was ähm, beschissen, irgendwo ein Pokémon nicht gefangen, was ich müsste und dafür das nächste genommen. Damit ich eben nicht zwei Schlaraffel habe am Schluss. Joa. Das sind übrigens meine Controller, die hier so klicken, nicht irgendwas anderes. Wollte ich nur mal so sagen. Vielleicht sollte ich mein Motto überdenken. Das war auf jeden Fall keine starke Leistung. Aber ich meinte, Raffi entwickelt sich kurz vor Level 25, irgendwann mal so. Bin mir jetzt aber nicht ganz, ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich nehme meinen ersten Trank. Was ich auch cool fände, ist ein Vegetarian Run. Oder Naturran. Es gibt verschiedene Namen dafür. Äh, dass ich zum Beispiel keinen Trank benutze. Keine Beleber. Sondern nur Großwurzel. Äh, Vitalkraut. Beeren. Also alles was halt natürlich ist. Äh, gegen Hopp hatte ich keine Chance. Aber dich werde ich besiegen, hat er gesagt. Entschuldigung, hab ich vergessen. Äh, das ist auch noch eine Idee, die ich hatte mal. Aber theoretisch ist es einfach nur schwer, bis man in der Wasserstadt ist. Und dann hat man diesen Naturmarkt. ...dann ist es kein Problem mehr. So. Der Vorteil ist, dass mir Beleber und Top-Beleber Geld geben. Der müsste es eigentlich verrecken wegen der Flammergriff. Ja, wenn ihr Ideen habt, um die Challenge noch schwerer zu machen oder anders zu machen, dann dürft ihr mich natürlich gerne schreiben. Fände ich ganz interessant, was man... Ich weiß nicht, was man alles schon macht. challenge mäßig, das war jetzt irgendwas. Ich habe mir die letzten Tage ein bisschen was überlebt. Hab mir jetzt hier das zusammengesetzt, wie ich finde. Klingt es noch interessant. Ähm... Und hoffe, dass man die Regeln so sinnvoll spielen kann. Die Ausnahme ist eben die Liga. Und bei dieser Top-8-Regelung ist halt ein Problem. ne? Weil ich kann mitten im Turnier die Pokémon nicht wechseln. Ich könnte halt höchstens sagen, dass die Vorrunde irrelevant ist. Und erst im Champ-Kampf ist es dann wichtig. Aber... Ich sag einfach von mir aus, dass jetzt ich diese Regel außer Kraft. Der Champ-Kampf zählt nicht. Und das am Ende vom zweiten DLC auch nicht, mal so nebenbei. Ich werde jetzt nicht spoilern für die, die noch nicht so weit sind, aber das zählt auch nicht. Ich verliere wirklich gegen jeden, egal ob gegen wilde Pokémon oder andere Trainer. Ja, das nur mal so am Rande noch. Mach nicht ein Item irgendwo? Okay, überall sind Items. Schade ist, dass dieses Gebiet hier, das Wasser sieht voll geil aus übrigens, ähm, zu zur Route 2 zählt, weil hier gibt es Sparschwachen. Schau mal, das ist die Professorin. Was macht die Arbeit, Professoren? Wie ich sie kenne, haben sie inzwischen alle Geheimnisse des Dynamax-Phänomens gelüftet. Ich fürchte, davon bin ich weit entfernt. Dynamax ist immer noch ein großes Rätsel. Ach, wenn ich nur endlich meine Enkelin dazu bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe gar nicht bemerkt, dass wir Besuch haben. Willkommen auf meinem bescheidenen Anwesen, junge Trainer. Ich bin Professor Magnolica. Kommt nur mit hinein. Was sehe ich da, Hopp? Dein Wolli hat ja Gesellschaft bekommen, wie schön. Und du musst Adi sein. Meine Enkelin Sanja hat dir ein Pokédex zukommen lassen, nicht wahr? Jetzt liegt es an dir, ihn zu vervollständigen. Adi, das Dynamax-Phänomen ist dort jetzt sicher beim Begriff, oder? Professor Magnolica erforscht dieses Mysterium nun schon seit einiger Zeit. Erst wenn wir alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dynamax vollständig ausschöpfen können. Ach, das ist mal wieder typisch, Delion. Pokémon hier, Dynamax da muss ich jedes Gespräch um Pokémon drehen. Schau doch mal ein wenig über den Tellerrand und erweitere deinen Horizont. Da wäre zum Beispiel Tee. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele verschiedene Teesorten es auf dieser Welt gibt. Überaus faszinierend. Äh, entschuldigen Sie, Professor, aber könnten Sie uns einen Gefallen tun? Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass er, ein, dass er uns einen Empfehlungsbrief für die Arena Challenge geben soll. Den brauchen wir, um uns für die Teilnahme zu qualifizieren. Was höre ich da? Wisst ihr etwa nicht, dass sie daran teilnehmen, Delion? Hopp und Adi sind ja erst vor kurzem zu Tränen geworden. Sie sind einfach noch zu unerfahren. Ach so. Aber war es nicht auch dein Traum, dass aus Galar irgendwann einmal die Region mit den stärksten Trainern der Welt wird? Hm, da haben sie natürlich recht. Das war ja auch der Grund, warum ich mich überhaupt dazu entschieden hatte, den beiden ein Pokémon zu schenken. Na schön, ich sollte eure Empfehlungsbriefe haben, aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass ihr kämpft. Ich will, dass ihr mir in einem Kampf zeigt, nachdem mir gar nichts anderes zu übrig bleibt, als euch für die Arena-Challenge zu empfehlen. Aber vor mache ich natürlich noch eure Pokémon fit. Oh, coole Sache. Adi, ich warte draußen auf dich. je. Oh yeah. Ja gut, Speichern bringt eigentlich nichts, wenn ich auf die Schnauze kriege, ist fertig, ne? Gebe kein Reset. Ich mag das Setting in diesem Spiel einfach sehr. Nice. Äh, ja, eben. Ich würde mir halt hier ein bisschen eine andere Strategie überlegen müssen, als dass ich es normalerweise spiele. Ich glaube, die Attacke habe ich gar nicht im echt in meinem Stand. Der Anwender lädt die Attacke auf Handelt Das Ziel vor dem Anwender verdoppelt sich die Stärke der Attacke. Geht das auf Schlaraffel? Auf Raffel natürlich, meine ich. Weil Raffel ist echt langsam, das weiß ich. Deswegen ist es ein Bizarro-Raum-Ding. Ja. Thorsten auch, bitte. So. Ich werde die am Anfang noch gleich bauen. Später werde ich die dann ein bisschen unterscheiden, wenn beide noch überleben würden. Aber ich weiß einfach, dass diese zwei recht langsam sind, weil die sind auch so gemacht, dass sie halt dick und langsam sind, so. Ja okay, geht die sind ein bisschen drunter, aber hier Inn ist von 8. Das ist halt nicht so hoch, ne? Was hat Sensekt für eine Fähigkeit? Also hässlich. Erhöht die Genauigkeit von Attacke. Uh, geil! Facettenauge gibt plus 30% Also Wenn eine Attacke 70 hat, hat sie danach 91%. Das ist voll gut. Du wirst diese Empfehlung von Delion doch genauso sehr wie ich, oder nicht? Komm schon, kämpf gegen mich, Adi. Ich will der allerbeste Trainer überhaupt werden. Aber dafür brauche ich diese Empfehlung, sonst wird das nichts mit der Challenge. Wir müssen Delen in diesem Kampf zeigen, was in uns steckt. Überzeugen wir ihn davon, dass wir das Zeug für die Challenge haben. Okay, los geht's. Den Kampf zwischen euch zwei jungen Trainern will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Für mich ist jeder Kampf eine Chance, etwas Neues zu lernen. Nur so kann ich meinem Ruf als JD und der Entschlagbare gerecht werden. Liefert mir einen Kampf, der sich gewaschen hat. Lasst anständig die Fetzen fliegen, hört ihr? Jetzt geht die Legende von Hopp erst so richtig los. Okay. Ich hoffe, ich bin nicht komplett unterlevelt. Bist du schon ein bisschen stärker geworden? Das werde ich gleich mal überprüfen. Oh, Jobp. <lacht> Okay, für was mache ich mir nicht Sorgen. Normalerweise hat Wolli Flauschigkeit, meinte ich. Das spiele ich auf Costoso auch. Das heißt, das ist Pokémon von Spezialattacken. Äh, von physischen Attacken 50% weniger Schaden bekommt. Aber Feuerattacken machen dafür doppelten Schaden. Oh ja, ich bin jetzt schon höher, sehr also. Wahnsinn, du hast die Wechselwirkungen zwischen den Typen ja schon total verinnerlicht. Jetzt geben wir alles. Hier kommt unsere heiß lodernde Feuerkraft. Gut. Nice. Ja, ich lasse den Wechsel halt extra nicht drin, weil ich finde das doof, wenn ich jetzt sagen kann, jo, jetzt kommt da ein Pflanze-Pokémon. Ich würde jetzt gern auf Batman wechseln. Da muss ich halt jetzt einen Zug wasten. Das war knapp. Aber solche Kämpfe sind genau unser Ding. Das wird knapp, Julio. Uh, das ist Level 5. Just saying. Okay. Was für eine Enttäuschung, aber wenigstens habe ich, hab ich in dir eine würdige Rivalin gefunden. Dabei hatten meine Würfe doch dieses Mal die perfekte Kurve und alles. Kämpfe sind echt nervenaufreibend. Als Gewinner rast man vom Glück fast aus und als Verlierer verfrust. Aber das ist schon okay alles so, denn im Endeffekt macht uns jeder Kampf stärker, oder? Und sie wir so, ja, hopp, du bist scheiße, geh nach Hause. Adi, have fun. Was für ein Kampf. Adi, hopp, mir, mir fehlen die Worte. Damit habt ihr euch eine Empfehlung für die Arena Challenge mehr als verdient. Yeah. Danke, Dillion. Ich schwöre, ich werde bei der Arena Challenge voll durchstarten. Man merkt zwar, dass ihr noch jung und unerfahren seid, aber dieser Kampf war grandios. Glurak und ich sind immer noch völlig begeistert. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Hopp, früher habe ich auch das Gefühl, dass du dich zu sehr auf Nebensächlichkeiten konzentrierst. Wurftechniken für Pokéball und andere Kleinigkeiten, die mit der wahren Leistung eines Trainers nichts zu tun haben. Aber nun scheinst du einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben. Dein Kampfschild ist auch unglaublich mitreißend, Adi. Davon will ich mehr sehen. Hast du das gehört, Adi? Lass uns ab sofort trainieren, was das Zeug hält. Versuchen wir, Delion zu übertrumpfen, damit einer von uns der nächste Champ fährt. Ich bin dabei. Klasse, mit einer Rivalin wie dir fällt mir das Training gleich viel leichter. Was zum Ah ja, klar, natürlich. Stimmt. Hey Adi, schau dir das mal an. Ist das nicht ein Wunschstern? Nein, es sind sogar zwei Wunschsterne. Hier, den kannst du haben. Du erhältst einen Wunschstern. Und Gala verstreute Steine, die ein, eine geheimnisvolle Energie in der Wund ist Zum Glück waren das nie Collectibles. Und mit so einem Wunschstern kann man Pokémon Dynamaximieren. Danach dadurch werden sie riesengroß. Nach diesem Text hatte ich voll Angst, dass die Dynamax-Version wie die Mega mit Ener mit Items machen gemacht werden muss. Was zum Glück nicht der Fall ist übrigens. Das ist ja ein Ding. Das heißt, Wunschsterne landen nur vor Menschen, die einen ungewöhnlich kraftstarken Wunsch hegen. Ich will der Allerbeste sein. Ich will der Allerbeste sein. So, also. so jetzt habe ich es mir dreimal gewünscht. Jetzt geht mein Wunsch bestimmt in Erfüllung. Hopp. Hopp. Wunschsterne zählen den wertvollsten Schätzen, die man in Galar finden kann. Aber so wirst du ihnen ihre geheime Kräfte sicher ja nicht entlocken. Will ihr Beide mir die Wunschsterne für eine kurze Weile überlassen? Ach, stimmt. Sie sind ja die Spezialisten in Sachen Dynamax. Ganz ehrlich, für Adi und mich wäre es einfach das Größte, wenn wir unsere Pokémon deiner maximieren können. Erst begeben wir im Schlummerland diesen merkwürdigen Pokémon und dann fallen uns sogar zwei Wunschstelle direkt vor die Füße. Das waren bestimmt Vorzeichen, dass uns etwas ganz Großes bevorsteht. Eins nach dem anderen, junger Mann. Spare deine Energie lieber für morgen, wenn deine große Reise beginnt. Was ist denn hier los? Ihr seht ja vergnügt aus. Da kommt man gerne nach Hause. Ihr ist doch mit uns zu Abend, oder? Ich bin vor kurzem auch auf den Currytränke aufgesprungen, falls ihr mal kosten wollt. Ah ja, das Curry gab es ja auch noch. Das habe ich nie gemacht. Also schon gemacht, aber lange nicht mehr. Endlich ist es morgen. Jetzt kann das Abenteuer losgehen. Guten Morgen, ihr Frühaufsteher. Sag mal, Hop. Du hast doch erwähnt, dass ihr irgendeinem merkwürdigen Pokémon begegnet seid, oder? Kannst du mir etwas mehr darüber erzählen? Adi hat im Nebel gegen, po Adi hat im Nebel gegen irgendein Pokémon gekämpft. Mehr weiß ich auch nicht. Ich bin nach einer Weile bewusstlos geworden und kann mich so ans so gut wie nichts erinnern. Na toll. Schau mal, ich habe hier etwas für euch, Adi und Hop. Hat hier ein Kramorstab? Wie geil. Du hast ein Dynamax-Band von Professor Magnolica erhalten und ist sofort angezogen. Ja, Energiequellen, danach kann ich Dynamaxen. Cool. Das sind Dynamax-Bänder. Darin sind die Wunschsterne verarbeitet, die ihr gestern Abend gefunden habt. Wow, danke, Professorin. Ich werde verrückt. Das sieht genauso aus wie das von meinem Bruder. Damit kann ich meine Pokémon jederzeit maximieren, stimmt's? Eins nach dem anderen, junger Mann. Ich kann deine Begeisterung für das Dynamax-Phänomen nachvollziehen. Immerhin lässt es Pokémon riesengroß werden. Aber ganz so einfach ist es nicht. Erst müssen einige wichtige Voraussetzungen erfüllt werden. Zuerst ja, solltet ihr herumreißen und euch mit so vielen Pokémon vertraut machen wie möglich. So füllt ihr auch im Handumdringenden Pokédex. Endlich ist es soweit. Jetzt kommt die Legende von Hop zur richtigen Fahrt. Komm, machen wir ein Wettrennen bis zum Bahnhof, Adi. Fertig. Los! Ja und eben, wir müssen in der Arena stehen, die eine Energiequelle hat. Sie die Dynamax gehen nur im PvP und an diesen Energiequellen. Hey, Adi, ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Dich hat sich auch schon im hohen Gras aus dem Nichts im Pokémon angegriffen, oder? Das lässt sich vermeiden, indem du ganz leicht durch das hohe Gras schleichst. Wenn du das Gegenteil erreichen willst und unbedingt gegen wilde Pokémon kämpfen willst, dann pfeif einfach ganz laut. Das wird ihre Aufmerksamkeit auf dich. Hast du vergessen, dass jemand richtig pfeift, verrate ich dir einen Trick. Probier einfach mal, auf den linken Stick zu drücken. Und übrigens, ab jetzt zählt, die wer die meisten Pokémon fängt, gewinnt. Ja, da werde ich verlieren. Wenn wir beide den brassbury Bahnhof erreicht haben, vergleichen wir, wer mehr hat. Du weißt ja, welchen Bahnhof ich meine, oder? Den, an dem wir meinen Bruder abgeholt haben. Ja. Also, pfeifen kann ich, das habe ich schon mal gemacht. Oh nein, ciao. Wobei, ich sollte halt trainieren, ne? Komm, ich hau die mal kurz. Ich schieb mal Raffi rein. als ob das so langsam ist. Ich dachte Voldi ist. Woldi hat mehr Innit. Hm. Vielleicht macht der Levelunterschied noch zu viel aus. Ich weiß, dass Voldi langsamer. er äh, schneller ist es Voltenso, dafür schwächer. Deswegen habe ich meinen Regenteam weiter in Voltenso gespielt. Also die weiterentwickelt von ihm. Wie heißt sie nochmal? Ich weiß es eher. Ah, Elektro. Ja, ja, glaube kann ich die neuen Pokémon. Oh, eine Verwirrungschance, nice. Ja, Ich glaube, momentan muss ich mir ums Level noch nicht so viele Sorgen machen. Ich nehme mit, was ich kriege und den Rest lasse ich sein, weil ich eh nicht flüchten darf. Ah, das war die falsche Richtung. Ich muss nur direkt in der Stadt mal kurz äh, hässlern umbenennen noch ich einen glubschi das geht natürlich auch aber das passt nicht mehr mit marie -Tilly zusammen ich kann doch jederzeit umbenennen das ist ja das geile noch ein bisschen ausweichen ich weiß gar nicht mehr, wann ich das Fahrrad kriege, ehrlich gesagt. Ich glaube, ziemlich früh sogar. Da geht's halt was. Ich nehme alles mit, was... Okay, das kann ich verkaufen. Alles mit, was ich finden kann, wollte ich sagen. Der Bahnhof ist da drüben, Adi. Ja, ich weiß, hopp. Das ist sogar den, der Bahnhof, den wir immer besuchen müssen, wenn ich in den DLC-Land will, dann. Weil von hier aus die DLCs weitergeführt werden. Hallo, ich würde gern heilen. Ja, danke. Guten Morgen. Ist es noch storyabhängig, dass, dass der Tageszeit muss? Noch nicht stimmt. Ich würde gern Hässler umbenennen. Hab nur kurz auf Box 1 geschaltet. Damit ich da ähm H -E so, damit ich da nicht äh, auf Box 8 anfange, sondern auf Box 1, ne? Wobei Box 8 eigentlich schon ganz gescheit ist, weil äh, auf Box 1 kommt dann immer die Pokémon-Jobs wie hier. Aber das mache ich später. Okay, ich habe jetzt PvP freigeschaltet. Da könnte ich jetzt die Versus-Regeln runterladen und so, aber das brauche ich nicht. Wie viel Cash habe ich? Wichtig. Jetzt kriege ich mal Speichern raus. Kriege ich nicht raus. Okay, ähm. Wo finde ich das jetzt? Beutel? Ah ja, 33.000. Dann lasse ich das noch mit dem mit, mit, mit der Kosmetik. Und Adi, wie viele Pokémon hast du dir gesammelt? Ich habe mir gerade ein richtig gutes geschnappt. Das wird mein neues Ass im Ärmel. Mal sehen, du hast. Du hast ja kein einziges Pokémon gefangen. Was ist denn los mit dir? Je früher du anfängst, ein Team aufzubauen, desto besser. Ich habe vier Pokémon gefangen. Hier, nimm, das ist deine Team. Mit der kannst du deinem Pokémon ruckzuck eine neue Attacke beibringen. Und du kannst sie so oft einsetzen, wie du willst. Diese Themen habe ich übrigens mal von Delion geschenkt bekommen. Sie enthält die Attacke-Sternschauer. So, und jetzt sollten wir jetzt aber auf den Weg nach Engine City machen, wo die Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge stattfindet. Wir fahren am besten direkt mit dem Zug hin. Los geht's. TPs sind... technische... Keine Ahnung, was. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die abgekürzt sind, aber... Auf jeden Fall kann ich tps 1 einsetzen und TMs sind Multi-Use. Ich schmeiß einen Klammergriff wieder raus. So und dann glaube ich Has äh, Batman oder Heslon konnte es noch lernen. Nimm. Clownwetzer wird ganz gut mit Überheblichkeit. Okay. Eigentlich muss ich ja wirklich nur speichern, wenn ich beende, weil es ist alles ein YOLO-Ding. Moment, ihr beiden. Mom, was machst du denn hier? Als du Hoppler von Delion geschenkt bekommen hast, dachte ich mir schon, dass du bald auf Reisen gehen würdest. Professor Magnolika hat uns verraten, dass ihr von hier aus den Zug nehmen wollt. Hier, das haben wir für euch für eine lange Reise mitgebracht. Das sind Campingsets. Okay. Mit eurem Partner-Pokémon an eurer Seite Müsse, gibt, gibt es nichts, wofür ihr Angst haben müsst. Danke, Mama. Freue mich schon mal auf den Tag, an dem ich der nächste Champ werde. Dann sind deine Kinder beide echte Champs. Stell dir das nur mal vor, das gab's noch nie. Wenn du das sagst, Tops. Dann kann ich dir nur noch eine gute Reise wünschen. Bis bald, Mama. Jetzt sag ich so als Frau mit meiner tiefen männlichen Stimme. Okay, dann mal los. Ab jetzt treffen wir bestimmt an jeder Ecke richtig starke Trainer und noch stärkere Pokémon. Ich hab das Gefühl, jetzt geht es so richtig los. Komm, brechen wir auf, Adi. Alrighty, dann. Jetzt kommt eine ganz coole Zwischenszene sogar. Ich halte mal kurz die Fresse. Ah, ne. Rund um Engine Shell City erstreckt sich die Naturzone. Wusstest du das? Die Naturzone ist total cool. Da streifen die verschiedensten Pokémon durch die Gegend. Außerdem kann man da auch campen und angeln und und und total aufregend. Ah ne, mir fällt gerade auf, ich kann in der Naturzone ja auch meine Regel durchzwingen, weil ich nur die ganz großen Endentwicklungen nicht kriegen darf. Entschuldigung, Sie sind doch der Bahnhofvorsteher, oder? Wir wollten eigentlich nach Engine sitzen. Warum halten wir jetzt am Naturzonenbahnhof? Tut mir leid, Junge, eine Herr der Wolli blockiert gerade die Gleise. Hier ist also leider erstmal eine Station. Verstehe, Glück im Unglück, würde ich sagen. Und äh, ich habe das sogar schon gesehen. Hier denkt man sich halt so, hä, was soll denn das? Mega dumm. Und in England ist es anscheinend halt wirklich mal so, dass ein Zug einfach mal stehen bleibt, weil eine Herde Schafe die Gleise blockiert. Ich habe da jetzt unterdessen Memes gesehen davon. Ich finde das voll geil eigentlich. Glück im Unglück, würde ich sagen. Wie meinst du das? Na, die Naturzone ist riesengroß. Da kann man die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Du weißt, was das heißt, oder, Adi? Genau, wenn man sich irgendwo das allerbeste Team der Welt zusammenstellen kann, dann hier. Okay, ich werde die Bossmonster ignorieren von meiner Regel. Wichtig. Wichtig, ja. Ganz wichtig. Boah, ich weiß noch, das erste Mal habe ich so viele Dinerets gemacht und die Story komplett ignoriert, durchgehend. Ähm... Ich weiß gerade gar nicht, ob ich noch beide Spielstände drauf habe, ehrlich gesagt. Das müsste ich kurz überprüfen. Ah, okay, Evoli habe ich sogar. Cool. Das ist Flauschi. Der kann sich nicht entwickeln. Das ist einfach dieses Dynamax-Evoli. Und Let's Go Pikachu. Ich habe nämlich Let's Go Evoli von einem Kumpel Grund installiert mal, dass ich das auch kriegen kann. Pikachu habe ich jetzt einfach hier. Ich nenne das einfach Pika, ich weiß nicht. Da bin ich nicht so kreativ, das ist einfach Pika. Äh, da kommt jetzt einfach eine PC-Box, bis äh, ein Pokémon stirbt in meinem Team und ich finde, boah, jetzt habe ich Bock auf Pikachu. Bis dahin ist das ist mein aktuelles Team. Ähm, das heißt, ich muss jetzt einstellen, dass Pokémon immer automatisch in meine Box geschickt werden. Nein, ah, ich wollte es nicht. Ah, ich mache das jetzt nicht. Ich kann das später machen, um EP und äh, Heilung zu farmen. Kenn ich... Ja, da kann ich jetzt spielen, kochen und so weiter, aber dafür brauche ich Rezepte und Items. Also Bären und Items, Koch-Items spezifisch. Hallo. Okay, du bist ein Heal, das ist gut zu wissen. Schau mal. Kennst du die Stadt da hinten sehen? Das ist Ancient City. Ist noch ein ganz schönes Stück bis dahin. Wie viele Pokémon wir wohl entdecken werden, bevor wir die Stadt erreichen? Hey, das ist Sanja. Meine Oma hat mir vorhin ziemlich die Meinung gegeigt. Nimm dir ein Beispiel an den beiden, hat sie gesagt. Voller Taten dran gehen sie auf Reisen. Was stellst du mit deinem Leben an? Boah, ganz schön streng. Ja, aber mach dich deshalb keinen Kopf. Das ist mein Problem. Hm, das Pokémon, dem ihr im Wald begegnet seid, geht mir nicht mal aus dem Kopf. Ich könnte versuchen, der Sache ein wenig auf den Grund zu gehen. Vielleicht zieht mich Oma ja in einem anderen Licht, wenn ich etwas herausfinde. Aus Erwachsener hat man es echt nicht leicht, wie es aussieht. Wie gesagt, macht dich deshalb keinen Kopf. So komme ich wenigstens ein bisschen an die frische Luft. Das ist eine gute Gelegenheit, um wieder zu angeln und zu campen. So, ich graze jetzt erstmal diese rotleuchtenden Pokémon-Nester ab und kämpfe gegen ein paar Dynamax. Ein weiteres Kapitel in der Legende von Hop beginnt. Yeah! Ich hoffe, Hop weiß, worauf er sich da einlässt. Dynamax-Pokémon sind extrem stark. Um gegen Pokémon von dieser Größenordnung zu gewinnen, muss man auf jeden Fall selbst ein Pokémon-Dynamaxen. Vergiss es nicht. Sagt Dynamax, nicht, Dynamaximiden. In der Naturzone findest du hier unter Stellen, an denen ein rotes Licht aus dem Boden springt. Dort halten sich deine Max pokémon auf, manchmal auch Violet. Aber bevor du deine Nase in eins dieser Löcher steckst, solltest du dir absolut sicher sein, dass du wirklich bereit bist. So, und zum Abschluss bekommst du jetzt noch was Tolles von mir geschenkt. So, und auch hier wichtig, ich darf ja nicht fliehen. Das heißt, wenn ich mich entscheide, einen roten anzusprechen, dann wird auch gekämpft. Das ist eine Pokémon-Box. Damit kannst du Pokémon lagern und sie Bedarf wieder in dein Team aufnehmen. Praktisch, oder? Schnapp dir so viele Pokémon, wie du nur kannst und füll dein Pokédex. Aber jetzt ab in die Naturzone mit dir. Das Abenteuer ruft. Wobei, äh, eigentlich würde ich nur Watt farmen bei denen. Ich entscheide mich, ob ich da machen oder nicht. Ich, ich sage jetzt einfach, ich darf mich entscheiden. So, fertig. Okay, wir kommen auf die Route. Oh, nächstes Zelt nicht, wie gesagt. Wingal, okay. Wingal finde ich legit. Ich wusste nicht, dass er da gerade da ist. Es kommt ein bisschen aufs Wetter drauf an, auch. Oh, das ist mein Untergang. Komm on. Danke. Ich habe meinen Pilipper, das ich für PvP Ra Rain Team gemacht habe, habe ich Fappy Bird genannt. Finde ich ganz lustig. Aber ich weiß nicht, ob das so gut kommt jetzt. So, wie gesagt, wenn ich dieses Pokémon töte, dann habe ich Pech gehabt. Das ist jetzt am Anfang halt noch echt so, ja, kein, kein Problem. Später ist es halt mit Level 60 echt schwer, das immer durchzuziehen. Ah, ich muss hier meinen Spitznamen... Egal. Ich mache das alles noch. Okay, und jetzt brauche ich noch einen Random Encounter. Da raschelt's. Den brauche ich. Sorry Rabouts, hau ab. Gehe ich halt woanders hin? Die großen Pomene. Äh. Ja, okay. Wollte ich gerade machen. Wieso finde ich über random Notizen? Ist ja voll dumm. Äh, auf jeden Fall Bärenbaum. Arena ist gegen Paralyse. Persiv gegen Gift, das ist gut. 10 LG ist ein Heal. Passiv. Okay, am Anfang geben sie noch kaum Bären. Bäume zähle ich nicht als Random Encounter übrigens. Raffle ist einfach jetzt schon Tank, jetzt... Uh. Okay, ich glaube, ich muss Quark heilen. On Crit. Den hätte ich vorhin gebraucht. Okay, also ich muss kurz Quark heilen. Und dann brauche ich immer noch meinen Random Encounter. Was habe ich hier wieder? Ah, okay. Das ist echt praktisch, ich kann jetzt von hier mit R. Das wollte ich vorhin die ganze Zeit machen. Achso, ich habe ja noch keinen. Ja, ich habe noch. Oben rechts seht ihr übrigens neben dem Namen dieses rote X, das ist, dass sie Diner merken können. Ich habe noch keinen Richter. Der Richter sagt mir nämlich, dass Pikachu und Flauschi ähm, 6 von 6 maximized haben. Da war ein Random Encounter. Und ich habe nochmal einen Wingal im Team. Ah, alles klar. Ich könnte es auch einfach töten und sagen, ich will nicht. Könnte ich machen. Okay, ich sammle im deiner Raid die Watt ein, aber ich darf keine Raids machen. Vielleicht mache ich so. Ich gucke mal. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich vielleicht ähm, sage, dass wenn ich den Raid beende und das Pokémon lebt noch, also wenn es zwischendurch stirbt und dann wiederbelebt wird in der nächsten Runde, dass es dann okay ist. Ähm, weil die Items sind eigentlich voll gut, die ich bekomme. Ja, ich weiß. Ich muss auch unbedingt mein Bild ändern. Ich mag diesen Polizisten nicht wirklich aus meinem Profilbild. Wir gehen jetzt einfach mit Memion mal rein. Und den Grabbit. Also ein Skoppel, genau. Grabbit ist ja die Weiterentwicklung. Skoppel müsste eigentlich schon Boden sein. Und wie ihr seht, hier hat man halt einfach die besten Gegner. Ah, Skoppel, keine Info. So, und jetzt können wir deiner Dynamaxen. Welche Flut ist stärker? Die obere. Einfach, dass ihr das mal seht, direkt so von Anfang an. Und auch da mache ich mir die Regel selbst, dass ich nur mein 6. er Team auswählen darf aus deiner Kämpfer. Was eigentlich für mich heißt, ich werde keine Level 5 Raids machen. Ja, und der kriegt jetzt ein Schutzschild. Das ist ein Forced Event, meine Attacke wird immer da aufgehalten. Ach ne, nicht mal. Irgendwo kommt ein Schutzschild rein. Diner Angriff ist der Normal-Angriff in der Diner-Version. Alter. Das war gerade ein hartes Risiko, dass ich hier eingegangen bin. Das mit einem Level-1-Raid, ihr merkt das Problem, ne? Ich hoffe, der hat keine Schutzschild. Will ich's probieren? Für... Ja, komm, ich fang's für Vision, wenn wenn's klappt. Aber es zählt nicht, natürlich. Also wenn ich nichts mehr habe, außer dieses Goppel, dann habe ich ein Game Over, ganz klar. So, dann schmeiße ich mal meine Pokémon auf eine andere Box. So, es geht mir auch hier um Attacken und so, die ich kriege. Aber das ist schon ein bisschen unfair, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mache noch. Ich überlege mir mal. Auf jeden Fall haben wir jetzt Naturzone 1 erledigt. Ich gehe nachher kurz in den Wipfelscheinwald. Gehe hier hoch. Die Szenen kann ich noch nicht machen. Dann schaue ich mal, wie ich weitergehe. Aber ich bin jetzt mal die Folge. hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mein Name ist Arjen, alles gut mit Zucker. Cheerio.